Hey, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge, mal mindestens Minusen. Ich darf da mit dem ersten an, oder? Ja. On the way. Lol. Als ob das jetzt äh, prägnanter waren wir. wäre, weil ich auf 10 geklickt habe. Das fangen wir beim ersten an, sagst du? Juppidito Nice. Jetzt ist wieder klar. Ich schau gar nicht nur, wenn sie sterben, nein, immer, gell? Ja. Ah, ich stehe mal dran mit was. Nochmal schaut es aus, ob sie es selber umbringen. Das ist schon fertig da? Ja. Der Map ist ziemlich gut dabei, wenn es den Schockrest gibt. Mm. Jawoll! Haha! <lacht> nice! Es so werden immer mehr umdreht. Jao! Oh, wir brauchen Flächen am Glück. Einmal den schauen wieder. Wir sind mit Level 30. <lacht> Aufbegrinden. Hey, ist der Boss auf? Anscheinend. Aus dem ist besserer. So ist doch gut. Ja. Erfahrener Toter. Der ist schon so lang tot, dass er schon erfahren ist. Zweihandschaden, Schlachtenstab Kannst du wieder mal dumm werfen Benötigst du vier zuhands Star Schwert Naja. Ah, ist jetzt nicht so Bro Alles miteinander It's a dungeon for items. Elektrokäfer, die uns den ganzen Raum quasi unter Strom setzen. Wahrhaft so? Da ist nirgends Licht, außer Fackel da, an der Wand. So nach das, das Licht da finden, weißt du immer. <lacht> da musst du erstmal aufpassen, wenn du die Tür aufmachst, dass du mitten im Kreis stehst und nicht mehr rauskommst. Ich stehe da gerne bei der Tür und du da auch nach der anderen Top-Klocke. Ich schaue da ist sogar ein Set am Lab-Drop. ist wohl witzig, dass in dem Stuhl grün für Set ist. Blau für äh, magisch. Und ich glaube grau ist das Sockel drauf passen können. Passt ja gar nicht. Das passt wirklich gar nicht. Katans Siegelring Amulett. Warum hast du Siegelring und das Amulett? Das ist eine gute Frage. Erholung und Angriff erleitert Blitzschaden von 50 ist ziemlich gut. Deine Verbindung wurde unterbrochen! What? Gut. Draußen sind wir. Oder so. Ja! Back in the business! Ich bin jetzt in der Stadt kurz und schon. So ein yes, Mal. Bleibt ein Weilchen in der Stadt. Nice. Seid gegrüßt! Einfach Battle .net getrennt worden zur Sicherheit. Bug. <lacht> nur weil ich mir das einen Siegelring anschaue. Ich müssen nur shiny. 10k habe ich einfach in der Taschen. Warum auch immer? Ja ich finde mein Amulett ist okay. Aber da ist das Set-Amulett, das nehme ich das auf jeden Fall. Aber. Wow! Was bringt das Set? Da steht nicht einmal, was das Set bringt, wenn man. Oh, das. Er gibt mir auch noch ein Amulett. Der ist eigentlich was besser. Aber was sagst du zu dem, zu dem Amulett, das was ich gerade abgekriegt habe? Was, was bringt das Set-Effekt? Gar nichts, aber steht noch nicht da. Das kriegen sollen. Raus und du kriegst, ich glaube, es ist auch nicht da. Ja, ich lage das einmal. Hä, hey, wo ist es denn? So, Na, warte mal. Einfach verleiht Blitzschaden von 5, der ist schon ziemlich geil. Ja, ich will schon. Warte, ich gebe dir das zurück, wenn ich so vor. So, ne? Ich dann. Ja, obwohl es wahrscheinlich besser ist, was du meinst. ist wurscht. Ich würde den Blitzschirm haben. Je. So, jetzt sind wir wieder da. Bist du in meinen Portal rein? Ey? Ja. Nein! oh ich. Ja, warum? Die tanzen schon fertig aus, gell? Die sind fertig mit dir. Ja. So. Ja, dann gehen wir raus. Oh, <lacht> ich denn den Ausgang, die rot auf rot. Oh mein das war macht rum, ist schneller. schneller, gell? Ja. ja. Nice. Die Axt da? Naja, verkaufen Tag. Wie kriegst du denn für so eine Axt? 200, okay. Noch was, nicht zu so wenig. So, Nummer 1. Gehen wir zur Nummer 2. Genau. Von 6, Hast so du einen extra Speedbuff oder warum gibst du so viel Gas? Weiß ich nicht. Ich hab Laufen habe ich gemacht. <lacht> I'm going was be the boss of my mother, will der Brunnen. Alles klar. Level up! Ich war mal geschickt. Und meine neue Fähigkeit. Hm. Ich hätte ein paar erhöht, die Geschwindigkeit, aber ich finde ihn nicht wirklich wert. Ich mach den da jetzt da. So. ist machst du fantastisch. war Das easy. Das heißt die und Hammer. <st> What? <lacht> Ruft einen magischen Hammer herbei, der Spiralfeiger rumwirbelt und gegen Schaden zufügt. Aktuelle Feige 1, Schaden gegen Unter plus 50, Magie schon 12 bis 16. Also das heißt Wenn früh Monster um sind, ist er Worth das ist uns eher nicht. Er hat nämlich keinen Anzigen getroffen. Damage ist ganz okay. Schauen, is <lacht> <lacht> <lacht> oh, wir ist sowas. Hab ich mich getroffen? <lacht> <lacht> keep it kind of damage-sorting. Cabo Bow is <laughs> welcome. We don't have an Licht. Mhm. <lacht> ist recht schwierig einzuschätzen, wie viel Damage er macht. Ohne Damage zu zahlen. 13. Also Außer fast und stirb. Ist wieder der Boss ran? Ich bin damit nicht los. Ich glaub wie eine Oma her, weil wir eingefahren bin. Mm. Ein uh, Items, was man <lacht> aufheben muss. 74. Max Haltbarkeit, is ja. das ist gar nicht weit. Muss musst zwar leben. Ja. Kann weg zur Sicherheit. Brustpanzer. Ich bin überladen. Das ist ein Wickel. Du Ja. 103 Verteidigung. Der ist aber dafür. 124 Verteidigung. Wow. Der ist sick. Danke. Brauchst du denn? Ich hab jetzt bei meinem Ding ich bin überladen. Mein Pet, haha. 4 bis 8, komm, sieht Die Tanschen. Noch ein bisschen fertig clearen da hinten, oder? Jetzt können wir da nicht in die Stadt, des Dings auf so für Items. Wäre gar Blade gewesen, gell? jetzt <lacht> halt normal, weiter? Ist Mhm. Ja. Ja. Plan. Ja. Ich bin Das ist ein Haus wieder? Ja, da oben sollte eigentlich eh ja, ja nichts mehr sein. Aber wahrscheinlich sind wir auch einen großen Nummer. So gehen wir immer den richtigen Weg zuerst. Ja, Epilepsie und alle aufs Dead kriegen bei diesem Hammer. Ist so, jetzt gut. Ja, yeah, Dungeon, fertig. Aber Schau mal, die Dungeon hat da sogar mal. Eine Wand mal da rein. Sag so, jetzt nicht, das war schon öfter. Hast du das dumm auf die Wand geschaut? <lacht> ja, moin. Na wo mal? Also, wenn man ein Ding einschaltet, dann sieht man den Strich durch, irgendwie. Wenn man G druckt halt. Nur wenn man zugezogen anscheinend. dann schaut <lacht> Sag nicht, das sind in der ganzen Höhle. Ich hab's kommt in die Hunde. Na, oder? Ja, okay.